Römer 13 besagt, wir sollen der Obrigkeit gehorchen. Und wer sich der Obrigkeit widersetzt, widersetzt sich Gott. Doch das kommt aus der Zeit, wo Gott die Obrigkeit eingesetzt hatte. Wo Gott sagte, er und er ist Herrscher. Das fing ja damit an, dass das Volk einen König wollte, wie die Heiden. Beim 1. Samuel finden wir das. Und heute wählen wir uns, wer uns am besten gefällt. Das heißt... Es ist nicht von Gott eingesetzt, es ist von Menschen eingesetzt. Somit ist die Obrigkeit nicht gottgefällig, wie auch immer. Und wenn Gott sagt, wir sollen der Obrigkeit gehorchen, bezieht sich das in erster Linie auf Arbeitgeber und Ähnliches. Dass wir dem Vermieter auch pünktlich die Miete zahlen, wenn er es sagt. Oder dass wir pünktlich zur Arbeit auftauchen. Aber nicht, was äh, Politik sagt.